Mein Name ist Johann Beurer von Häusling Heizung. Ich hatte jetzt ein Erlebnis der besonderen Art. Eine junge Dame hat ein Bauernhaus ausgerüstet mit einer Pelletsheizung und einer Fußbodenheizung. Ich wurde gerufen, weil es im Raum überhaupt nicht warm wird. Sie hat mehrere Räume ausgestattet damit. Warum das so ist, das konnte ich mit der Wärmebildkamera dann erfahren. Ich habe hier die Details aufgezeichnet, auf die es ankommt, wenn man ein älteres Haus, welches einfach sehr, sehr dicke Mauern hat, mit 60 cm und mehr, und dort die Temperatur über Jahre gespeichert wurde, was da passiert. Sie haben hier meistens eine Abgabetemperatur, eine Strahlungstemperatur von 13 bis 15. Das kann variieren, das kann natürlich auch 12 Grad sein und auch 16 Grad sein. Diese Abgabetemperatur, sprich Infrarotstrahlung der Wände, die spürt man auf der Haut. Das hat nichts mit der Lufttemperatur zu tun. Die Lufttemperatur ist nach wie vor dort 20 Grad. Aber die Dame sitzt am Tisch und friert und hat die Fußbodenheizung an. Dort strahlt sie im Moment 22 Grad ab, weil natürlich die restliche Menge schon aufgefressen wird von der Kälte der Wände. So, was passiert da? Es ist folgendes, dass die Fläche der Fußbodenheizung reicht überhaupt nicht aus, mit der Wärmemenge von 28 Grad die Wände zu wärmen. Und warm heißt, es müssen auch die Wände warm werden. Wenn Sie in eine Almhütte gehen, die wochenlang oder monatelang nicht besetzt war und nicht geheizt wurde, dann ist die auch erstmal richtig kalt. Da können Sie einen Kachelofen einheizen und es wird nach drei Tagen erst warm. Warum? Die Luft ist sofort warm. Die ist so warm zum Schneiden, aber die Wände sind nicht warm. Die müssen mindestens 16 bis 18 Grad bekommen. Dann haben Sie eine Wärmestrahlung der Wand von 18 Grad. Und das ist für uns Menschen schon angenehm. Alles, was drunter ist und unter 16 Grad ist, ist nicht angenehm. Und so hat eine Fußbodenheizung, das ist auch eine Infrarotheizung, weil sie abstrahlt, aber mit 28 Grad maximal abstrahlt, weil das nämlich die Norm ist und von der Norm vorgegeben ist, hat hier die Fußbodenheizung überhaupt keine Chance, die Wände aufzuwärmen. Wenn wir da jetzt eine Infrarotheizung montieren, die mit 90 Grad abstrahlt, dann wird erstmal die Wärmestrahlung durch die Infrarotheizung überlagert. Und die, also Die Kältestrahlung überlagert die Infrarotheizung, die Wärme von 90 Grad, wird, nimmt natürlich ab mit Abstand. Und äh, wenn die Infrarotheizung in zwei Meter Entfernung beispielsweise montiert ist, dann spürt man da schon richtig die Wärme von der Infrarotheizung. Und es ist völlig wurscht, wie kalt die Wände sind. Die Wände werden dann sukzessive automatisch warm, weil die Infrarotheizung mit gleicher elektrischer Leistung, Wahrscheinlich sogar mit weniger elektrischer Leistung, als hier im Fußboden abgegeben wird, die Wende warm macht. Nur eine kleine Erklärung, weil es immer wieder vorkommt, dass die Leute in wirklich uralten Häusern mit sehr, sehr dicken Mauern, mit 60 cm und größer und in diesen alten Häusern Fußbodenheizung einbauen. Egal ob die nun per Pellets mit Wasser äh, gespeichert wird oder elektrisch verlegt wird. Es ist völlig egal, Sie kriegen hier die Temperatur nicht auf die Wände. Eine Infrarotheizung ist wirklich auch dort die Lösung und wird die Lösung sein. Ich werde auch dann darüber berichten, wenn wir soweit sind. In diesem Sinne, Ihr Johann Beurer. Na, ganz einfach, machen Sie den Fehler, nicht auch. Ihr Johann Beurer. Ciao. Mm.